Haushalte und kleinere Gewerbekunden zu unterstützen, hat die Bundesregierung entschieden, diesen Kunden im Monat Dezember eine staatliche Soforthilfe zu gewähren. Damit werden unsere Kunden kurzfristig von den gestiegenen Energiepreisen entlastet und es wird die Zeit bis zur Einführung der Preisbremsen im März überbrückt. Wie funktioniert das nun genau? Wenn ihr euren Erdgasabschlag bisher per SEPA-Lastschriftverfahren gezahlt habt, müsst ihr nichts tun. Er wird einfach nicht abgebucht. Aktiv werden muss nur, wer seinen Gasabschlag per Dauerauftrag bezahlt. Wenn der Erdgasabschlag Teil der Nebenkosten eurer Wohnung ist, wird die Soforthilfe über euren Vermieter an euch weitergegeben. Etwas anders funktioniert das Ganze für Fernwärmekunden. Auch dort gibt es eine Dezember-Soforthilfe. Diese wird allerdings als Einmalzahlung an unsere Kunden erstattet. Wenn ihr als Mieter in einer mit Fernwärme beheizten Wohnung wohnt, gilt auch hier, dass die Weitergabe der Entlastung über euren Vermieter erfolgt. Die Dezember-Soforthilfe ist eine gute und einfache Möglichkeit der kurzfristigen Entlastung. Da die Umsetzung allerdings nicht ganz einfach ist, haben wir alle wichtigen Informationen für euch zum Nachlesen auf unserer Website zusammengestellt.